Hallo zusammen, ich bin der und bin Elektroniker im dritten Lehrjahr und nehme euch mit in meinem Arbeitsalter. Drei Wörter, die der Lehrer als Elektronikerinnen und Elektroniker beschrieben sind: logische Denken, Teamarbeit und technisches Verständnis. Am liebsten tun ich Schaltungen und Leiterplatten entwickeln. Als Elektroniker löte ich die Leiterplatten löten und ausmessen. Am Schluss wird noch Software geschrieben. Sehr gerne mache ich aber Pause und wo Videogames spiele. Was du für die Lehre brauchst, sind logische Denken, Teamfähigkeit und technisches Verständnis.